Ich rauche gehe mein Bubatz den ganzen Tag. osterhasen Es gibt Schoko für die Kids Für mich gibt es Edibles Weil ich etwas älter bin Aber bei Hasen mit schwarzen Afghanen In meinen Teig Froh lass mal und Komm wir nehmen uns die Zeit Produziere Schoki Die Schoki ist am Pippen So viele Leute wollen den Osterhasen ficken Ich will einfach nur kiffen Und meine Ruhe haben Sonst baue ich eine Schoko Dein geh voll mit meiner Eiweiß meine 20 Jahre Massephase Ich bin breiter als Kleinstein Du bist lyrisch wie ein Stein, Deine desolaten Texte Sind der Grund für deine Wackness Also halt bitte die Fresse We're try to all the time I just wanna get high you. I just wanna get high yeah I just wanna get high yeah We smoke it all the time We smoke it all the time It's time for you get high, -high. Joints, ich glaube, ich hab mein Tourette vergessen. 20.3, das Donald live, mein Dealer ist verlässlich. Das Pizzablech am Fressen, danach ne Tüte drehen. Ich liebe dieses Leben. Keine Seitenfix, weil ich klein bin. Da am in meiner Tüten, weil es peinlich ist, wenn ich nicht alleine bin. Denn eigentlich doch ich so, wenn ich die Seine Na. Das sind meine, Mind viele Probleme, gratis keins, gerade keine Zeit für Diskussionen. Was ist Phase? Ich das Hase. Was geht ab, wir sind Spirit und Polter. Sind wir nicht von heute an? Jetzt sind noch doch Inhalier die Kräuter. Zünden und jetzt langsam einen joy Mach nur nicht auf Kiffer. Du bist unser Läufer. Deine Mutter spritzt aus ihren keiner biss mich aus mutter oh yeah. Voll dich rum, der Bitch ist am Handy. Sie rettet lieber meine Dick schon Wendy. Wenn ich komme, machst du die Fendy. Denn dieser Envy.